Hallo, ihr wunderbaren Vagegeborenen und vage aszendenten Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juli 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Wenn ihr auf der Suche nach Gelegenheiten zu flirten und kennenlernen seid, nutzt dafür die ersten zehn Tage des Monats. Fest liierte Wagen erleben in der zweiten Monatshälfte einen guten Zusammenhalt mit der Familie und bekommen neue spannende Impulse für die Partnerschaft.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 Und jetzt schauen wir in eure Sterne für den Juli. Die Sonne befindet sich jetzt im Krebs, die Venus und der Merkur zusammen mit dem Mondknoten stehen im Löwen. Und gegenüber steht der Mars im Wassermann, der jetzt rückläufig geworden ist. Da kommen wir gleich noch zu. Bis zum 10. Juli habt ihr eine gute berufliche Phase, sowohl finanziell als auch um wichtige Kontakte zu knüpfen. Eure Geldsterne stehen in dieser Zeit wirklich ausgezeichnet. Wahrscheinlich bekommt ihr auch viele Einladungen von euren Freunden, die jetzt im Sommer Geburtstag haben. Es ist auch eine gute Gelegenheit, um alte Bekanntschaften wieder aufzufrischen und zu pflegen. Ihr kriegt Zuspruch und baut stabile Verbindungen für die Zukunft auf. Wie so oft kann auch diesen Monat wieder das Thema sein, dass ihr eure beruflichen Verpflichtungen und eure gesellschaftlichen Aktivitäten mit den Bedürfnissen eurer Familie unter einen Hut bringen müsst, was nicht immer einfach ist. Und wenn ihr in den ersten Tagen des Waagezeichens Geburtstag habt, so zwischen dem 23. und 27. September, solltet ihr besonders auf eure Gesundheit und euer Herz achten und eventuell einen Gesundheitscheck durchführen lassen, denn ihr habt nun Chiron genau gegenüber der Sonne stehen. Ich erwähne das deshalb, weil eine gute Freundin von mir, die jetzt unter diesem Einfluss steht, vor kurzem mit einem Schwächeanfall mit Verdacht auf Herz im Krankenhaus gelandet ist. Zum Glück ist es gut ausgegangen und meine tapfere Freundin hat sich noch im Krankenhaus für eine verwirrte Patientin eingesetzt und deren Angehörige verständigt. Die überlasteten Pfleger waren nicht dazu gekommen. Eine echte Chiron-Geschichte. Den Chiron-Transit habe ich euch ausführlich in meinem Special über Chiron im Widder gedeutet. Und über euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen könnt ihr euch im Jahreshoroskop informieren. Das gibt es als Video und ihr könnt es auch in meinem Buch nachlesen. Am 10. Juni wechselt die Venus vom Löwen ins Zeichen Jungfrau und bildet in den Tagen darauf ein schönes Harmonie-Dreieck. Und das ist besonders günstig für fest liierte Wagen mit Familie oder Familienplänen. Am 13. Juni haben wir dann den Neumond im Zeichen Krebs, der in euer Sonnenhaus der Karriere fällt. Weil ihr gleichzeitig so günstige Aspekte für den inneren Zusammenhalt habt, solltet ihr diesen Neumond nutzen, um über eure beruflichen Pläne nachzudenken und wie ihr das mit der Familie oder dem festen Partner gemeinsam gestalten wollt. Mit dem Pluto bei euch im Haus, der Familie und des Heims könnt ihr diese Konstellation auch sehr gut nutzen, um von Altem und Vergangenem loszulassen. Sei es seelisch oder ganz konkret, indem ihr entrümpelt und ausmistet. Bitte immer in Absprache mit euren Familienmitgliedern, denn jeder hat so seine eigene Meinung, was man nicht mehr braucht und was man noch behalten möchte. Die Konstellationen zeigen, dass es jetzt sehr günstig ist, sich von Alten zu trennen, um Platz für neue Impulse zu schaffen. Auch über eine gemeinsame neue Anschaffung könnt ihr zum Neumond gut nachdenken und wovon ihr euch möglicherweise trennen könnt, um Platz dafür zu schaffen. Wenn ihr alleinstehend und unabhängig seid, solltet ihr diesen Neumond nutzen, um über eure beruflichen und finanziellen Ziele nachzudenken. Auch für euch gilt, dass es sich lohnen kann, von Altem loszulassen oder auch auf etwas zu verzichten, um dadurch ein größeres und wichtigeres Ziel zu erreichen. Die Tage darauf können sehr produktiv für euch werden. Am 22. Juli abends um 23 Uhr geht die Sonne dann ins Zeichen Löwe und aktiviert dann für die kommenden vier Wochen den Bereich der Freundschaften und der guten Kontakte. Das ist auch eine gute Zeit für Partys, Einladungen und gesellschaftliche Anlässe. Bei solchen Anlässen solltet ihr aber die Antennen ausfahren und sehr diplomatisch sein, denn da lauern ein paar Fettnäpfchen oder vielleicht sogar Skandale. Denn nun baut sich eine starke kosmische Spannung auf und dabei wird am 26. der Merkur rückläufig hier im Löwen und die Spannung gipfelt dann in der totalen Mondfinsternis. Das ist der Vollmond in den Zeichen Löwe und Wassermann. Und das betrifft bei euch den gesellschaftlichen Bereich des Horoskops. Und mit den Leuten oder unter den Leuten, die ihr kennt oder kennenlernt, kann es zu einigen Verwicklungen kommen. Da sind mehrere Szenarien denkbar. Zum einen kann es euch passieren, dass ihr in einen Flirt in eurem Freundeskreis oder auch bei euren Businesskontakten hineingeratet und das kann heikle Situationen nach sich ziehen. Festliierte Wagen müssen aufpassen, dass ein scheinbar harmloser Flirt nicht zur Belastung für die Partnerschaft wird. Oder ihr beobachtet, wie Freunde sich in schwierige Situationen hineinmanövrieren und würdet am liebsten eingreifen. Vage Geborene sind oft sehr gute Strategen, die gut einschätzen können, wie Menschen sich verhalten werden. Nur klappt das jetzt leider nicht so gut, denn diese Konstellation zeigt an, dass die Menschen sehr irrational und unberechenbar reagieren. Ihr müsst also damit rechnen, dass Situationen aus dem Ruder laufen oder sich ganz anders entwickeln, als von euch gedacht weil die Mondfinsternis harmonisch zur Waagesonne steht, seid ihr eher indirekt betroffen, also vor allem durch andere Leute, die euch möglicherweise in eine Situation hineinziehen. Deswegen solltet ihr eure Fähigkeit zur Diplomatie ausspielen und offen und achtsam bleiben, ohne Erwartungen an die Leute zu stellen. Es kann gut sein, dass ihr den Überblick behaltet und von anderen um Rat und Hilfe gebeten werdet. Die könnt ihr dann auch geben, aber achtet darauf, dass ihr dabei nicht zwischen die Fronten geratet.